Ja, darf ich dich mal eine Sache fragen? Natürlich. Ähm, Minecraft. Ja. Ich verstehe es nicht. <lacht> Was ist daran toll? Ich finde das, find das so unfassbar langweilig. Achtung, jetzt 50 Leute aus dem Chat. <lacht> Welche Musik hören Sie am liebsten? Ich höre überwiegend ähm, elektronische äh, Musik. Ich habe zweimal auf der Love Parade, als es die noch gab, einen Wagen gemacht. Wusstest du das? Nee, das wusste ich in der Tat nicht. Ja, 1999 und 2000. Hatte ich ein eigenes Love Float, wie das oh, damals hieß. Yeah, Vor hast zwei Vor allem, mhm. ich war 99 und zwar war ich sogar da. Echt? habe ich dich bejubelt. Das war das erste Mal, als mich meine Eltern da hinließen. Ich war, ich halt auf dann war ich 18. Ach so, mir das fällt übrigens noch ein, was habe ich natürlich auch noch gespielt äh, Civilization habe ich äh, super gerne gespielt, spiele ich jetzt manchmal noch. Ja, Ziff ist interessant. Ähm, du, du, du qualifizierst dich gerade für eine weitere Runde. Wir haben sehr viele Ziff-Spieler in der Fraktion. Nach meinem letzten. Letz Ernsthaft? Ja, ja, nach meinem letzten. Ey, da, können wir da nicht mal eine, eine Gaming-Nacht machen? Ja, du warst mal Unternehmer und jetzt Politiker. Wieso hast du Politik als deinen Lebensweg gewählt? Das ich wollte genau. immer Parlamentarier werden. Unternehmer habe ich gemacht oder Gewerbe angemeldet, weil ich mit 18 mein Auto und meine Wohnung finanzieren wollte und da nicht meine Eltern in Anspruch nehmen konnte und wollte. Und, ähm, und deshalb habe ich ein Gewerbe angemeldet, aber äh, das, was ich jetzt mache, liebe ich. Weißt du, was mein, erstes, ähm, äh, mein erster Ego-Shooter war? Doom. Doom 1. Jawohl. Wurde auf drei Disketten ausgeliefert. Ich, genau. War auch nur das erste Level. Stimmt, stimmt. Weil ich äh, nämlich großer Anhänger äh, der Idee bin, dass wir E-Sports zu einem echten Sport machen. Weil Schach ist ja auch ein Sport. Selbst beim Zocken hat der Lindner einen Anzug an. Ja, ich bin, hey, I, hey Eisprung, du, du Witzbold, glaubst du, ich bin hier im Bundestag und gehe in mein Büro, zieh mich um, zieh mir, zieh mir die Jogging-Anzhose Jogginganzughose und ein T-Shirt an, danach, wenn ich hier, hier wieder rausgehe, wieder in einen Anzug, ey, man, das ist ja völlig unauthentisch. Das war Spielt CL Civilization mit dem Deutschen Reich, fragt Emperor. <lacht>